Aber ich bin gleich wieder da, ich bin gleich wieder, oh, ich bin vielleicht dead, ich bin vielleicht dead, ich bin vielleicht dead, oh je, oh je, was habe ich gemacht? Ich bin neuer ja, PvP, und wie wir sind, deshalb muss ich erst mal gucken. wieder reinzukommen und gebe war ich nicht wirklich mit der Meta mitging. Was man nie machen sollte, ist, wenn du so Druck kriegst, weiter retzen. Easy. Das ist das, was ich meine. Also, das ist einfach zu einfach. Wir haben jetzt drei Punkte schon. Hey, ich bin neu hier. Ja, PvE und WF sind interessant. Ich muss erstmal wieder reinkommen in GW2. Da ich nicht wirklich mit der Meta mitgehe. Ja. PvE und ja. Muss ja halt gucken, ne? Was, ich meine, ich weiß nicht genau, was du meinst mit Meta, dass du nicht alles nicht, dein, nicht ständig deine Rüstung anpackst. Na, das meinst du wahrscheinlich. Dass du nicht ständig deine Rüstung an die aktuelle Meta anpasst. Das ist das wahrscheinlich, was du meinst, ne? Und das ist ja auch sinnvoll. Also, was heißt sinnvoll, aber das verstehe ich gut. Der nächste Bellings-Punch kommt am 11. Und. Ja, und da wir auch bildtechnisch, ja. Verstehe ich gut. PvP ist ja, glaube ich, nicht so großartig. Ähm, was Besonderes. Aber das, hier sind wir bei meinem Thema mit dem, mit dem PvP und dem Balancing. Wir sind halt so viel zu gut. Guck mal, was der macht. Ich weiß gar nicht, ob das ein Bot ist. Ja, das ist wahrscheinlich kein Bot. Aber wenn du ähm, neu bist im PvP und am ähm, PvE spielen willst, da kann ich kann ich dir gleich nochmal kurz den nach einem anderen Streamer empfehlen. Ich weiß nicht, wenn du gerade erst in Stream gekommen bist, kann das Sinn machen. Warte mal. Ach ja, genau. Aber das ist Falsch gewesen, das wollte ich nicht sagen. Und so und das. So, da kannst du vorbeischauen. Der macht auch immer sehr viel tägliche Streams. Und auch... Was ist das dein Ernst? Was will er denn? Also das ist ja diese zeude -Bürne? Genau, also da kannst du auf jeden Fall, das macht auf jeden Fall Sinn. Vor allem, er macht das glaube ich auch recht anfänger, also sehr anfängerfreundlich und ist immer hilfreich. Ey, ich habe Gold! What? Hä? Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich bin doch schon... Hab ich? Das war ja lustig jetzt. Das freut mich ja. In Gold hochgespielt. Das hätte ich nie gedacht, dass ich das noch schaffe, diese Saison.